Hallo, ich bin Mick Haunos und ein weiteres Motto von uns ist Spaß haben und oben bleiben, vor allem auf dem Roller. Willkommen zurück, wir sind zum Glück immer noch bei Familie Hauenhorst und diesmal es um Mick Hauenhorst, er ist auch schon ein sehr erfolgreicher Springreiter, hatte dieses Jahr leider ein bisschen Pech, aber nimmt immer alles mit Humor, aber seht selbst. Mick, wie ist das, Max als älteren Bruder zu haben? Also in erster Linie ist es sehr gut, weil ja, er ist einfach ein in meinen Augen ein sehr guter Reiter und man kann sich auch in der täglichen Arbeit immer was von ihm abgucken. Was zum Beispiel? Ja, generell kann ein Pferd sehr gut arbeiten und da kann ich mir noch so ein paar Tipps von holen. Das ist schon echt sehr gut. Wo würdest du sagen, seid ihr charakterlich ähnlich und wo seid ihr komplett unterschiedlich? Ich glaube, dass wir im Parcours beide immer alles geben wollen und da sehr ehrgeizig sind oder generell auf dem Pferd. Aber so, wenn es um die Arbeit der jungen Pferde geht, da ist er ein bisschen anders als ich, weil er sagt lieber, lass mal lieber mal die anderen reiten, nicht dass ihm noch was passiert. Und da denke ich mir so, ja, das macht mir halt extrem viel Spaß und ja, da ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und ich glaube, von wem du auch noch etwas lernen kannst, ist von deiner Freundin, zumindest was die Dressurarbeit angeht, oder? Ja genau, da kann ich natürlich noch mal ein ganzes Stück mehr lernen als von Max, weil ja, sie ist halt hauptberuflich Dressurreiterin und dann ja, kann man sich da auch noch mal den einen oder anderen Tipp abholen, wenn mal einer nicht ganz so gut geht. Luca, hättest du dir jemals träumen lassen, dass du irgendwann mal mit einem Springreiter zusammen bist? Ja, also man wünscht sich das ja schon, dass man denselben Sport betreibt mit dem Partner, das erleichtert schon einiges. Ähm, ja, dass es dazu kommt und so passt, da freue ich mich natürlich dann sehr drüber. Es sprüht hier alles so vor Herzlichkeit und man fühlt sich direkt willkommen. War das für dich auch so, als du dann das erste Mal die ganze Familie kennengelernt hast? Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich hier direkt zu Hause und es ist wie eine eigene Familie und da ich auch weil relativ weit weg war von meiner Familie, als ich hier gewohnt habe. Man fühlt sich direkt zu Hause, das ist schon schön, ja. Was gefällt dir denn besonders gut an Mick? Oh, an Micky. <lacht> ähm, also er hat sehr viel Verständnis und sehr viel Mitgefühl und man kann mit ihm immer offen über alles sprechen und er ist immer für einen da und ja, er ist schon was ganz Besonderes. Geh ruhig einmal ein bisschen ran, wenn er so rennt. Martin, du bist nicht nur Papa von zwei wundervollen Söhnen, sondern auch noch deren Trainer. Ja. Wie gut funktioniert das denn? Es funktioniert fast immer sehr gut, würde ich sagen. Also Eigentlich äh, spuren die schon. Also Als Trainer ist es einfacher äh, wie als Vater, aber das ist schon mal schwieriger. Vor welchen Herausforderungen steht man da so? Also Reiten, wenn man sagt, wir trainieren morgen um 8 oder um 9, das funktioniert ganz gut. Aber wenn man sagt, ihr seid heute mal um 11 um 12 zu Hause, das kann schon mal schief gehen. Das kann schon mal ein bisschen später werden. Du trainierst ja nicht nur deine Söhne, sondern auch noch andere Kinder und Jugendliche. Machst du da einen Unterschied in der Behandlung? Kriegen die eine Sonderbehandlung oder ist das alles gleich streng oder auch nicht streng? Ich glaube, die eigenen sind, die haben noch ein bisschen mehr Druck als die anderen. Bei den anderen guckt man schon mal ein bisschen drüber hinweg und, und sagt, okay, war jetzt heute vielleicht mal nicht deren Tag, also bei den eigenen sagt man schon mal, es muss jetzt euer Tag sein. Also bin ich schon sehr ehrgeizig. kürzer Mick. Oh, oh, so. Und geh wieder ran, geh wieder ran, lass sie nicht laufen. Bisschen Ordnung. Gleich noch mal, behalte den Galopp ein bisschen größer. Jetzt sind die schon beide volljährig. Wie waren denn die Anfänge? Da lief das ja noch nicht so ganz so mit dem Reiten, oder? Die Anfänge waren wirklich spannend. Also bei Max war es so, er hatte immer Angst vorm Springen, wenn wir gesagt haben, heute reiten wir. Dann sagt er gleich aber nicht springen. Ah, okay, dann haben wir doch gesprungen. Und dann hat er ganz oft immer gesagt, äh, nicht so hoch, nicht so hoch. Also er hat immer ein bisschen gepippt, da war Micky ein bisschen tougher. Wenn man den beiden zusieht, sieht das stilistisch auf jeden Fall ja ein bisschen anders aus. Wie würdest du so den Reitstil, fangen wir mal bei Max an, beschreiben? Max ist mehr so Perfektionist. Der will das immer alles perfekt haben und Mickey, der ist so ein bisschen bisschen lockerer was das angeht alles. Also der sitzt locker auf dem Pferd, der äh, ja, ist auch mit den jungen Pferden lockerer. An welchen Moment erinnerst du dich denn besonders gerne zurück, ja, wenn du auf die beiden Karrieren der Jungs guckst? Gut, mein, bei Miki ist natürlich die Europameisterschaft, wo die der Mannschafts-Europameister geworden sind oder wo der, ich sag mal, sein erstes S-Spring gewonnen hat und so. das sind natürlich so Highlights, auf die man gerne zurückguckt. Und bei mit Max, Conquest war das. Ja genau, und bei Max ist natürlich wo er mit Chakara seine richtig gute Zeit hatte, das war schon, da war eigentlich jedes Turnier ein Highlight. Jetzt bist du nicht nur Trainer, Vater, sondern auch Händler. Ich meine, ihr lebt davon. Ja. Und ich glaube, viele Zuschauerinnen und Zuschauer wissen vielleicht gar nicht, dass Cash von Marco Kutscher damals auch von euch gekommen ist. War das so einer der Highlights? Cash von... habe ich ja selber noch geritten und es war schon ein besonderes Pferd. Das war von Anfang an immer mega, den zu reiten. Ich habe ihn ja nicht so lange gehabt. Ja, Aber gut, ich sag mal, wir haben auch viele andere verkauft und ein Highlight ist immer, wenn es mit dem nächsten Besitzer im Grunde gut geht. Ne? Das ist ein Highlight, ob der jetzt S-Springen gewinnt oder M-Springen gewinnt. Wichtig für uns ist ja im Grunde, dass es gut geht. Mick, ich glaube, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich sage, dass du ein kleiner Tollpatsch bist. Ich spiele ein bisschen auf die EM dieses Jahr an. Was war denn da los? Ja, also der erste Tag lief ganz gut und dann wollte ich am zweiten Tag zum Stall fahren. So, das Pferd war schon fertig, habe nur noch meine Reitjacke geholt, hatte Papa hinten auf dem Roller. Ja, dann bin ich über so eine Regenrinne gefahren, ja, die ist dann leider eingebrochen und dann habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Ja, und dann dachten wir so, ja, was machst du jetzt? Wir wussten nicht, ob wirklich was kaputt ist oder nicht. Dann dann haben wir gesagt, ja, wir versuchen es und dann, wenn es nicht geht, geht's nicht und sonst reiten wir halt. Und dann, ja, bin ich noch reingeritten, hatte leider zwei Fehler. Du musst ja höllische Schmerzen gehabt haben, oder nicht? Oder warst du so voll Adrenalin, dass du es kaum gemerkt hast? Ich habe ein paar Schmerzmittel genommen, aber dann auch der Adrenalin, so. Ich war schon ein bisschen aufgeregt vor dem Springen, weil, ja, der erste Tag lief gut, das Team lag auch ganz gut und dann war ich ja letzter Reiter fürs Team. Ja, und dann... War schon ein bisschen Adrenalin und dann durch diesen Sturz ist das natürlich noch mal in die Höhe geschossen. Und dann habe ich das gar nicht so gemerkt. Erst als ich es dann fertig war mit dem Reiten, dann tat es mir ein bisschen. Wie sehr hat dich das in dem Moment vielleicht auch genervt? Weil ich meine, man fährt auch nicht jedes Wochenende für Deutschland zur Europameisterschaft da in Oliva. Und du wolltest wahrscheinlich ja auch dein Bestes geben und dann warst du so ein bisschen eingeschränkt. Warst du da genervt oder? Ja klar, die Stimmung war erstmal nicht mehr so gut wie zu Anfang, aber ja, am Ende konnten wir es dann nicht mehr ändern und mussten damit leben. Klar, wir sind ziemlich lange dahin gefahren, haben das ganze Jahr über darauf hingearbeitet, dass wir dahin dürfen und dann haben wir es erreicht, dass wir hinfahren dürfen und dann passiert sowas, hätte ja auch auf irgendeinem anderen Turnier passieren können. Du warst da mit Clarimus Girl am Start, die ist zehn Jahre alt und ich glaube, die hat ordentlich Saft, oder? Wie würdest du sie beschreiben? Ja, so vor allem, wenn ich die jetzt hier zu Hause gesprungen bin, das, die hat schon viel Saft an beim Springen oder auch generell. Aber das macht sie auch irgendwie besonders. Und ja, ein bisschen Zeitspringen und so ist das natürlich optimal. Hat sie irgendwie auch anders auf dich reagiert? Also hat sie gemerkt, dass es dir vielleicht auch nicht so ganz so gut geht, oder? Ja, irgendwie war sie auch gar nicht so wild und war überhaupt nicht stark im Parcours. Also irgendwie, als hätte sie das gemerkt. Das war ganz... Also ich fand es krass irgendwie, weil eigentlich denkst du ja, das, das können die ja nicht merken oder so. Und irgendwie, weiß ich nicht, war ein bisschen anderes Pferd. Aber ja, sie hat auf jeden Fall sehr mitgekämpft trotzdem. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du das rote Jackett tragen durftest. Es war auch schon mal richtig erfolgreich äh, mit Conquest damals. Wie war das, als du da Europameister geworden bist? Ja, also wenn Papa erzählt... Dann bin nicht wirklich ich Europameister geworden, sondern eher das Pferd. Weil am ersten Tag, ich habe glaube ich nicht einen Sprung getroffen, aber irgendwie vor Nervosität und so war der erste Tag nicht so gut. Trotzdem ist er null gesprungen. Und dann am Ende hat es fürs ganze Team gereicht und ja, war einfach ein abnormales Gefühl. An eurer Seite ist immer der Papa, der ist auch euer Trainer. Ja. Wie ist es denn so, mit Martin zu trainieren? Ja, wenn es dann mal nicht so gut klappt, dann wird er auch mal lauter, aber dann am Ende wird das dann einmal durchgesprochen, wenn es nicht gut war und dann am Abend, wenn man dann abends isst oder so, ist wieder die Stimmung ganz normal, also er ist zum Glück nicht nachtragend, aber ist schön, weil man weiß auch irgendwie, wenn man jetzt irgendeinen anderen Trainer hat, der eigentlich so familiär ja nichts mit einem zu tun hat, glaube ich, dass der dann auch am Ende nicht so dahinter steht wirklich. Wie der eigene Papa oder auch die eigene Mama. Galoppier ruhig noch eine Runde mit. Ruhig noch ein bisschen galoppieren. Springen ist genug. Ein bisschen arbeiten, dass der Saft da rausgeht. Worauf legt er denn besonders viel Wert? Was hast du am meisten von ihm gelernt? Eigentlich legt er sehr viel Wert auf die dressurmäßige Arbeit, auch wenn das nicht immer ganz so gut ist. Aber das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum du jetzt im Dressurstall deine Ausbildung ja, genau. machst, oder? <lacht> ja, wir haben, ich hatte erst überlegt, zur Bundeswehr zu gehen. Aber dann haben wir doch entschieden, dass ich zu Kasselmann gehe und da meine Ausbildung mache, weil die ermöglichen mir das trotzdem noch, dass ich unsere Pferde auf Turnier starten kann. Und halt, ja, das ist ganz angenehm. Jetzt hast du nicht nur, klar, Girl, sondern du hast auch noch ähm, Ireland bei dir im Stall. Und da bist du mit dem, unter anderem mit dem, weil ihr habt natürlich einen Pferdewechsel auch gehabt, Bundeschampion äh, dieses Jahr auf eurer Anlage geworden. Wie war das? Macht ihr das Spaß am Pferdewechsel? Ja, ich kenne das natürlich von Anfang an, dass ich mich schnell auf andere Pferde einstellen muss. Und ich glaube, das hat mir da auch sehr geholfen. Die erste Runde mit Irland war sehr gut. Und dann ähm, die zweite Runde habe ich das Pferd von Henry Munsberg bekommen. Der trainiert ja auch bei meinem Papa. Mhm. Ja, und dann Wusste ich erst halt nicht, so, klappt das jetzt mit dem Pferd oder nicht, aber am Ende hat es dann sehr gut geklappt. Ich ja, bin froh, dass Irland auch mit Henry sehr gut gesprungen ist, hat auch einen Nuller gemacht, war alles gut. Und du hast sogar mit dem Fremdpferd die bessere Wertnote bekommen, ja, eine 9,0. Genau. Das ist ja auch verrückt eigentlich. Ja, eigentlich denkt man, es müsste besser klappen mit dem eigenen Pferd, aber ja. Hat mit Special auch sehr gut geklappt. Papa steht immer als Trainer beim Einritt und Mama, glaube ich, auf jeden Fall ist sie immer diejenige, die die Daumen drückt. Aber sie ist auch, ich würde sagen, immer der Rückhalt der Familie, oder? Ja, definitiv. Und sie ist eher immer so die Bremse. Also wenn Papa sagt, komm jetzt, gib mal Vollgas, da sagt sie, ja, lieber nicht, reit doch lieber außen rum zu. Und sie hilft immer im Stall, zu Hause wie auch auf dem Turnier. Sie flechtet die Pferde ein, hilft beim Fertigmachen. Und ja, hilft immer sehr viel im Hintergrund mit. Dann gibt es hier auf dem Hof, glaube ich, noch jemanden, der quasi auch schon zum Inventar hier gehört. Gerd, euer Hausmeister. Wie würdest du den beschreiben? Gerd ist einfach der Mann für alles. Also wenn irgendein Problem ist, kann man immer zu Gerd kommen. Er hat immer irgendwie eine Lösung. Also der kann auch irgendwie alles reparieren. Das ist abnormal. Und ja, den Gerd ist auch schon immer hier. Also Papa hat damals bei Gerds Vater seine Ausbildung zum Tischler gemacht. Ja und dann hat Gerd irgendwann hier angefangen und also Gerd ist schon mein ganzes Leben hier und ja, der ist einfach da. Ja, du bist schon eine halbe Ewigkeit bei der Familie Hauenhorst auf dem Hof. Wie waren denn die Anfänge hier? Erst war es ja wie ein Bauernhof. Man hatte so vier, fünf Ställe. Und irgendwann wurde der Schweinestall umgebaut. Da kamen dann auch Boxen rein. Und dann überlegte man sich was Größeres. Und dann kam ja 2000er ja, die Halle. Und dann, wie es jetzt halt so ist. Ne? Immer Stück für Stück weiter hier. Was schätzt du denn besonders an der Familie Hauenhorst? Ich meine, du hast gesagt 35 Jahre. Ja. Bist du schon hier, das muss man ja auch erstmal aushalten an einem Ort. Es ist Familie halt, ne? es ist einfach so. Ne? Immer miteinander hier, das funktioniert. Und bei den beiden Jungs, wie würdest du die zwei Jungs beschreiben? Also Max ist der Gemütlichere und Mitglied ist der, der anpackt. Dass ich euch alle hier in einer Runde habe, passt ja perfekt. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch als Dankeschön. Denn ich weiß ja, oh. dass die Familie, wenn sie mal nicht auf dem Pferd sitzt oder im Stall unterwegs ist, gerne auf Norderney Urlaub macht. Und ich weiß auch, dass Max Leibschweiße Fleisch ist. <lacht> Bitteschön. Ich weiß, dass Mick ganz gerne Süßigkeiten mag. Ich glaube, da habe ich auch so zwei Sachen. Dankeschön. Bitteschön. Und dann haben wir noch, da könnt ihr euch jetzt drum streiten, ein Bierchen, ein Weinchen. Ich nehme den Wein und er das Bier. Sehr das gut. ist perfekt. Dankeschön. Sehr schön. Und natürlich noch was für einen Stall, damit es auch ein bisschen nach klimmerhaus aussieht. Super, danke. Dankeschön. Ich glaube, was ich auf jeden Fall hier den ganzen Tag über gelernt habe, ist, dass ihr eine unfassbar sympathische Familie seid. Und ich glaube auch, dass der Familienzusammenhalt Echt klasse ist und ähm, ja ich wollte mich noch mal bedanken. Das war zu Gast bei bei Familie Haunhorst.